So, ich warte jetzt erstmal, bis wir hier mit der blöden, der blöden äh, Dings hier fertig sind mit der Verstärkung, ne? Aber ich weiß genau, was passiert, ne? Ich, äh, ich gehe rein, gehe auf die da oben los, lock die schon mal an, ne? Und dann kommt von links und rechts wieder verstärkung ne? Jetzt kümmern wir uns erstmal um die verstärkungstruppen bevor die ja angeant kommen, ja, von allen Seiten. wenn ich mich nicht um die Verstärkungstruppen und die Bosse auf einmal kümmern muss. da so, passt mal ein bisschen auf Ja, weniger schaden sieben ja. prozent da kommt schon die nächsten voran ähm, hm, 42 natürlich na klar Mann. das ist ein bisschen doof gerade wenn ich dich dahin packe ne, klappt das schon oder dich 25. Ah, nee. Nee. 42, obwohl. 42 mal 2. 17. Oh, sie überlebt hat sogar. Oh, ich liebe es. Donk wenn man künftige Treffer von hier sehen. Habe ich noch nicht gesehen, ne? Ja, vielleicht kriegt die auch Daumen vorne. Ich angreifen. Ich meine. Hm, ist daneben, aber ich kann sie ja heilen lassen. Sie überlebt hat. den ja. erledigt oh ja wow cool. äh, du kannst ja von zwei Feldern heilen ne? das heißt wenn ich dich dahin bewege ich Glück habe wenn ich so nicht getroffen ne? wegen mein Eisendolch 17 Prozent, ja. Wenn ich doch getroffen werde, dann muss ich halt Potenzia da runter schicken. Ne, muss ich nicht. Okay, cool. Soll ich natürlich heilen wegen? punkte ne aber dafür anzuwenden ja da muss er ja so gut wie keinen Schaden gegen mich ne was ich wahrscheinlich machen muss ist ich muss Selika benutzen um ihn zu erledigen auch das ist aber nichts an Schaden ne so viel Schaden wird der danach nicht mehr haben ne so viel AP meine ich So, wer macht denn den kill wanda wanda Kann ich ein kill für wanda vorbereiten mhm. irgendjemand ich muss neun schaden ab ich muss sieben schaden abziehen ne? Sie hat jetzt mit Wanda ja durch, ne? Der, der kommt ja noch auf Level 20. Das glaubst du mal nicht? Okay. Kannst du ihn nicht ketten bitte? Hey, danke. Nicht welches Ziel ich verfolge, aber ich verfolge es trotzdem. Level 11 oh, Verteidigung, das geht's. Finalen Team, <lacht> Er kommt mit ins finale Team. Wahrscheinlich nicht, sehr ja, wahrscheinlich nicht. Aber hey, man kann ja wohl träumen. ne? Aber er könnte es ne? wahrscheinlich von alles gewonnen, schottet aber. Warum nicht, ne? So, oh, so knapp davor, ne? Ich weiß nicht, weil ich von der Musik halten sollte. Macht mich irgendwie weil nicht. 39 das sind 13 18 geschicklichkeit ich werde kontern, von daher kommen ah. Ah ja, bekommt mehr verteidigung ich vergesse es immer ja was geht heute oh. ja, dem pögel ich jetzt weg ah, das ist sehr blöde Position, wo du dich gerade in bewegt Weg hast. Ich hätte lieber gab wenn du dich nach links bewegt hast Ach. obwohl das eigentlich auch nicht so schlimm ist. Genau die gleiche Truppe, ne? Mache ich wieder genau gleich, ne? Und funktioniert, ne? Das Fram hochheilen, aber ist doch kein Ding. Natürlich triffst du mich jetzt mit 17 Prozent. Jetzt möchte ich mir ein anderes einfallen lassen. 17 Prozent, ich muss das einfach nicht mal, so, aber du wirst ja wohl stark genug sein, um den zu manchen. Ne? Jetzt mal raten. Nein. Okay, warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hm. Das Problem ist, zwei Leute können jetzt hier frecken. Ne? Okay, aber einen Moment. Wenn ich dich hier im Packen? Ne? Kannst du eins, zwei, drei, vier? Verdammt! ja, warte, warte! Ich dich hier packen, Und du? als halt Dann muss ich nur noch nach rechts bewegen, Ja, weil er kommt jetzt nicht daran. Aber da mache ich hier mit. Ja. ja, so. ja deswegen habe ich noch da stehen sie bekommen erfahrungspunkte durchs heilen ich auch mit ihr ihn erledigen können aber also kommen beide karke yeah. ja etwas erfahrungspunkte wir jetzt hier wieder in jeder Runde ihr Gegner kommen ne finde ich muss jetzt schon wieder nicht sein ah. Ah. Ah. Ah, ah. ah da müssen wir wieder treffen, ja. Mir ja, das hängt von ihm ab. also auch okay, jetzt? Jetzt okay. Okay. Alles okay, alles cool. Mal geschmeichelt machen, immer mal immer, immer schön flaumig bleiben. Also, was immer das bedeutet. mit Wander kaputt. Ich glaube nicht, ne? Schade ist. Ja, ah, wenn er trifft. Hm. Ey, warte mal. Ja, das ist perfekt. Also selbst wenn ich, wenn er jetzt nicht trifft oder mein hauptcharakter nicht trifft, <lacht> er kann sich nicht bewegen gefangen ist, da kann nur mein Auftrag treffen. Aber ich will keine Gedanken drum machen. Keiner levelt so schnell wie... Keiner levelt so schnell wie Wanda. Ich bewege mich so was von nicht da rein, ne? Nee, da bewege ich mich nicht rein, ne? war das ist ein Schwert. und was mir mal gibt viel mehr Schaden, glaube ich, ne? Okay. Oh, ihn triffst du. Perfekt. Ja, als wird er irgendwie auf einen zu wollen mit seiner Lanze. So. Hm. Chance. Gleichfalls. Babe, so wie du mir, so ich dir. Erstmal muss Clan den aber auch erledigen. Ne? Hm, kein Problem. Stimmt, wir hatten eine... besteht ja nur aus geschicklichkeit und fähigkeiten ne? gegner doppeln und garantiert treffen kein ding was anderes kann ich gar nicht ich sage es jetzt zwar so als witz aber ich glaube das stimmt so ab da so. ah, bin ich, ich schon wieder mit 14 prozent ne? ah. jetzt sind sie ja da oben kriege ich da warum mache ich ihn jetzt nicht platt aber oh, das ist ein dings sehe ich gerade das gar ich ich nicht kaputt kriegt aber den hier kriege ich kaputt ne ja weil müsste. oh ja na das wenn ich dich kaputt hau ne? Ja, ja, So. Na, ich dich einmal, ne? Ja. Okay, so einmal kriegen kannst du ruhig schon, ne? Gute er wird ja gerade am Laufen ist. das schlimm. So, ich treffe zu 100 Prozent. Sorge, ich habe es geregelt. Mache ich doch gerne. Jetzt geht sie da rein, in der der kohl der faust aus stahl so. jetzt läuft das hier super locker ja die Verstärkungstum zu erledigen. Sie auch bekommen, sehr cool. Alter, also die Werte, diese hat, sind, sind schon normal hoch. dann mal hier. Äh, kannst du ihn One shotten? Ich glaube nicht, ne? schafft ihn sogar hier mit zu treffen halbwegs so. mm, zwei Crit. und du bist weg nein doch nein äh, doch aber Langsam, ich bin ziemlich gut. <lacht> bin ich weiß nur einmal sind meine Charaktere irgendwie voll und normal stark. Gerade und da habe ich jetzt einfach mal ausnahmsweise geschafft, meine Charaktere vernünftig zu platzieren und irgendwie vernünftig zu den richtigen Leuten zu bewegen. Und was weiß ich nicht. Alles irgendwann war ich auf jeden Fall definitiv richtig heute. <lacht> natürlich auch daran liegen dass ich mich erstmal um die verstärkung zum kümmern ne? normalerweise kümmere ich mich immer schon irgendwie weil er nicht ich würde mal so viele Gegner wie möglich irgendwie an mich heranzuziehen und darüber ich, mich dass ich hier nicht äh... irgendwie weil nicht von allen Seiten irgendwie durchgeknebelt werde keine Chance habe gegen die Gegner jetzt war ich die verstärkung mir ja. ab Da kommen sowieso irgendwann noch nicht zu ran nicht so als müsste ich irgendwie zu denen gehen ne, die kommen sowieso immer noch nicht zu wird da immer bisher schwach nicht da so, wir pirschen uns langsam näher ja, ne. ich wollte dich. ich noch jemand jemand tatsächlich tatsächlich. Köstlich. Okay. Hey, keine keine 9, 9, 9, 9, 9, 9, und zwar aber sobald ich ich werde ja bewege kommen sie wieder von allen Seiten ne breit seiten oh ich beschütze euch da ist noch niemand in der Nähe habe ich vielleicht mit meinen Charakteren hier erstmal ja verbünden einen restlichen den irgendjemanden kontern du ne aber du kriegst kritische chance ab gegen einen foran ne? das ist ein das ist ein Langbogen oder ja schaden auf 23 dann macht den einschaden <lacht> äh ich traue mich nicht mit voran da rein zu gehen Pitche abwehr 18 man weiß das halt nicht. Oh, ist gar nicht. Okay, dann weiß ich nicht, was für ein Effekt ich darin habe. Dann also pass auf, jetzt kommt er wieder, ne? Von allen Seiten. Da kommen sie jetzt alle, ne? Ich tut definitiv sehr viel oder so. Sehr viel. Sehr viel, ja, ne? definitiv irgendwie triggern dadurch. Pass auf. Ja, blöd ist jetzt natürlich, wenn jetzt wieder Verstärkungsrum von überall kommen, ne? Oh, ich habe gar nicht daran gedacht, dass er das überhaupt überleben könnte. Ich habe ihn einfach jetzt da rein ziert. So, ja, passt schon, ne? war, habe ich nicht gekonnt hat. Ich ja jetzt erst... Ach wie vier Schaden. Ja, Sack. Was ist plot? Schaffst du ihn zu verlegen, auch oh, perfekt? Ähm äh, Gott, da muss ich eine Menge Leute heilen, gleich, aber geht halt nicht anders. Ne? Kannst du ihn erlegen? Aber ruin platt auch Chloe zum Heilen. Ich wusste, aus irgendeinem Grund wusste ich, da kommt mit dem Kritischen zurück finde es echt nicht al dente dass du mich so angreifst. Okay. So, jetzt muss ich nur die ganzen Leute hier hochhalten. Äh, warte mal, du hast einen Moment. Mal hier Müssen hier farmen, ne? So an... An... Äh, sofort. Hm. also sagen sie jetzt nicht auf mich zugerannt kommen, ist eigentlich alles okay. Ach ja, kann ich auch ein <lacht> so ich könnte ja schon mal irgendwie versuchen die anzulocken aber ich warte bisher erstmal mal bis die gegner ja fertig sind ne? Ich wollte gerade nur sagen, ne? wegen sich doch wahrscheinlich sowieso von allein irgendwann, ne? Und sobald sobald ich jetzt auch nur denke, da kommen sie direkt. So. Okay, anscheinend haben Weise Anscheinend ist der Maximalwert vom Weisen AP 43. Schade. Ich glaube, hat sicher was ich machen kann. Ist... Ähm, oh Ja, und er kann es diesmal nicht teleportieren. ne? Ja, und dann locken wir dich mal hier hin. Ne? Jetzt mit euch aus, wenn er mich schon nicht trifft, ne, dann oh, ja, trifft mich er. Mal hier hin? Nee. und gegen euch gibt es da auch was. Alle, nein, das kann ich sogar wieder. Schon wieder der einfachste Boss überhaupt sein. Hm, ich muss mal nachdenken. Fram ist außer Reichweite. Nee. Also kurz davor. obwohl Ich hier hinkommen, ne? So, okay, einen Moment. Erst einmal dich heilen. Was ist das für eine Wand? Was ist nicht so schmal? Ach, die ist so schmal an den Seiten. muss schon sagen, sie war komisch aus. So, du mit dem Langbogen. bogen wirst ja wohl... Oh ja, ordentlich Schaden machen. So, dann bewege ich dich. Hierhin, ne? Mit dem Langbogen. Vielleicht mit meinem Hauptkarakter daneben. Mit Protection. Und Boom. Ja. Das geht. Nein. Bist zu weit gegangen, Mann. Du bist zu weit gegangen, alle haben Da kann aber unmöglich so einfach sein. Das ist bisher lächerlich einfach habe ich immer so wenn ich irgendwie aus den nehmen quests irgendwie kommen ne? das irgendwie weil nicht story Quest ein ganz klein wenig einfach sind aber manchmal schon umgekehrt ne? da bist du irgendwie von der nehmen quest irgendwie ne? da bist ja das war aber meistens habe ich ja immer die die äh, quests habe ja nur mal kapitel 17 ja vor den nebenquest gemacht und man hat ja gesehen wie das geändert ist Ne, ja, mal voll aufs fressbrett bekommen so und da dürfte jetzt ja voll einfach sein ah. ja viel glück mich zu treffen Aha. Ich bin auf den Langbogen jetzt gegeben. Ja, okay. Protection. Fast. wenn Langbogen von links bekommen hätte, Dann wären die schon tot. Und vier hat ja sogar überlebt also von den zahlen ja nicht aber er ist ausgewichen von daher Lass mich raten nein okay ich habe jetzt gedacht der wird sich bewegen aber nee, mache es mir noch einfacher hätte ich ansprechen kannst du dich uns anschließen Okay. wow ihn kann ich kann ich ihn mit einschlag ich kann ihn mit einschlag erledigen sehr cool Mach mal dich fertig. hahaha <lacht> Jetzt kommt mein Hauptcharakter und macht sich ich einfach so fertig. Ne? Das wäre absolut gar nichts. Ah, oh, mehr Fähigkeit, das heißt mehr Kritchchancen. chancen ja, ist nicht mehr so cool, ne? Ohne Ringe, ne? Da gar keine Chance mehr. Welches Level hat er? Krieg ich überhaupt Erfahrungspunkte dadurch? 15 oder krieche ja. Erfahrungspunkte ne? Und ich tue ihn einfach mal Casual hier in einer Runde erledigen. Alter, es hat eh klappt. Oh, ich habe ist ganz tot. Nein, okay. Keine Ahnung, vor Moment habe ich irgendwie gedacht, die Musik würde gestoppt. Das ist normalerweise ein Anzeichen dafür, so hat Charakter echt drauf gehen. Und wir haben deinen Geist, alten und dein Weißbrot. Ja, und die kann ich jetzt einfach so da pflücken. Okay, da kann aber unwirklich so einfach bleiben. So am liebsten würde ich ja mit Wanda reingehen, ne? aber <lacht> geht leider nicht. Wo ist hier? Bisschen so, ich muss echt Dings einsetzen. Oh schon mal so viel anlocken wird ja eigentlich auch nicht mehr so stark sein ich geschicklichkeit man aber wenn die zum ne im nächsten zug auf uns zukommen dann, hm, dann bist du ja viele schaden das, das ist ein bisschen heftig Teil. aber ich kann die gar nicht anlocken weil die an Nee, nee, die soll mal schön auf mich zukommen. Ich meine, Charakter erstmal hochheilen. Nee. Oh, doch, du Ne, nee, ne, die können mal ruhig auf mich zukommen. Dich hoch. Das also Schrecken einfach bisher. Was kommt da ja noch, ey. Wahrscheinlich die einzige person auf youtube die irgendwie versucht hier wander zu benutzen dann noch nicht mal dass ich damit so selber treibe ich habe schon andere leute feiern beim spielen gesehen also nicht dieses spiel aber allgemein schon ich sehe schon aber dieser Charakter tötet nicht alles mit einem schlag auf die Bank mit <lacht> normalerweise, Leute feiern im Spielen. So, ah, ich habe vergessen, doch ein oh, kommt noch Verstärkung. Ja. Ähm. trotzdem erstmal hier bleiben würde ich sagen ne ist mich erreicht ne Geheilt, ja, ne. so. ich muss euch anlocken. Ne? Mhm. Okay, ich sehe schon. Ich warte jetzt bestimmt nicht, bis der hier unten ankommt. weiß, äh, was bisher bin ich dir anlocken, ne? so, 37 Attacke. Warum macht sie weniger Schaden als <lacht> die Leute um sich herum? 168. 46. okay, sie hat mehr. Hm, hm. Wenn ich dich hier hin bist du auch von drei Leuten angegriffen, ne? Hm? Au. Au. Doch, doch gleich jetzt sehen gar nichts Ah, ja sie hat noch voran an ah. Na warte mal, ist doch gar nicht so schlecht 144 144 genau 44 jetzt wenn ich sie daheim packe, ne? protection Und dann mache ich noch äußer 4 da nur mal kurz den Langbogen. bogen ist ja sowieso nicht getroffen noch den ja noch den ja Jetzt kommen wir rein, ich wag dich. Wag dich. Okay, hier ist sowas ist gerade meine Fallenkarte reingetreten. Nein, bitte. Nein, okay. So, aber... Ja, jetzt kommen die alle. Mal um. Okay. Okay. Ähm, ja diese Leute alle hier, die müssen alle tot sein, <lacht> wenn du dieses Zug Das jetzt nicht, glaube ich, so schwierig sein wird. Ne? Ich überlegen. Ähm, ich habe Excalibur. Aber klan brauche ich vielleicht zum Tanzen. Oh, er kann sie aber One-Shotten, fast. Ja, er trifft sie gar garantiert. wird definitiv tanzen müssen. So irgendjemanden erledigen? Mit dem Wau-Dow. Du zweimal ketten. das kriegst du da auch hin, oder? 63%, prozent warum ist noch so wenig? Kannst du überhaupt zielen? kannst sie... oh, nichts an Schaden. Na, ja, so, ne? kritten kommen einmal oh nein. ich schon gesehen habe wie sie auf ihn zugehört ist habe ich schon gewusst sie wird nicht kritten So, dass auch elfenbinden ne? gemacht das ist jetzt so viel einfacher wenn man nicht auf die Ringe achten muss ne also ein so ein Krit wäre nicht schlecht ne ich muss mich bewegen mit ihm Au oh, Watt. Oh. Hm, dann machen wir mal den ja, ne? Schau. Kraft der Koll. Ist eine Magie? Drachenritterin, ne? Da könnte man eigentlich meinen, die wäre relativ resistent gegen Magie, ne? Aber... <lacht> weil, weil Drachenritter, also Vibernritter, sind in der Regel eigentlich relativ schwach gegen Magie, ne? Was ist dann der Grund hier? Oder ist der Sonnenbogen effektiv gegen Drache? Ne. Also nicht mehr als wird einfach sehr viel stärker mit Magie. Nö, dann weiß ich jetzt nicht. Und ich krieg doch bestimmt down hier, ja, ne? Oh ja, Schwertkämpfer da oben. auch noch. <lacht> äh, ja. Komm. Ich muss das nicht treffen. So, bist du bist so eigentlich relativ gut ausweichen können, ne? Aber du machst keinen Schaden. So, noch darauf achten. Ich setz hier. ich ah, Klappt schon, ne? Also auf. Was auch wieder gleich klappt ja. hier. Ähm. Bist du mich überhaupt damit? Nö. Ich glaube, wird nicht reichen. Also solange er nicht ein, eine Person hier mit einschlag erledigt, ne? 95%. Also, was? Also mal ausnahmsweise versuchen zu ketten hat nicht so geklappt leider so kannst du ihn mm. nee. da bleibt ein pfützelchen natürlich übrig mm. Du hast, hast mir ja, du hast weniger Schaden. So, du wirst mich aber nicht treffen. Fünf Prozent. Äh, ne. Nee, nee. Ich ran. Ja, ne. Äh, äh, äh schon. Ja, okay. Was schon. Zack. Larmheit. Daneben. So, klang Du ja mehr Treffer, ne? Wenn du neben meinen Hauptcharakter stehst, oder? habe ich mit einschlag. Okay, irgendjemand anders. Äh, du. Du. Uh, äh, du aber? ich wieder alle treffen? Kriegst du ihn down? 22. Uh. Äh, Diamant ja Diamant oder von diesen blöden Korb schlägen ja abhängig Bin jetzt mit dem Bürhmtöter aus hey. jetzt hier mit aus was auch mehr Schaden ne Nö. <lacht> Noch mal wir zum Heilen. Ne? Ich habe Fram noch zumal, aber sie kommt da nicht ran. du mal eben Platz. Boom. Boom. Aber wenn sich wähl jetzt da oben bewegt, ne, und die Typen von unten auch noch kommen, ne? down kriegen wir sie auf jeden fall ne? mal wie viel schaden nehmen war so. und da Okay, nicht so. Mir ist gerade aufgefallen wie viel wie lange ihre haare sind ey. sie verwandt mit Bale, sie hat genau irgendwie die gleiche haarfarbe wir haben da oh. hm. habe ich mich schon gefreut ne? sobald wir irgendwie hier die sobald wir legendäre Waffen bekommen ne? im Gegensatz zum früheren Feiern dem Spiel gehen ja auch nicht kaputt irgendwann ne? das heißt wir können die immer und immer wieder benutzen muss ich mal vorstellen in früheren feiern im spiel da muss es ja auch bewahren weil irgendwie nur 20 mal oder so bewegen äh, nutzen konnte ne? alter royce klinge ne? the ziels Sword ne kannst du nur 20 mal benutzen das ist halt nutzlos. <lacht> hat nutzlos voll kacke gemacht gewesen damals deswegen habe ich die auch meistens nie benutzt 18, 24, der doppelt mich. Ich glaube, Tag Ja. Nö, bleiben wir mal da weg. Obwohl. Einmal dinge hier, ne? Na, mal hier den machen, ne? Oh. Safe. So, bis jetzt lief's noch. Er ist noch eisstichig. Sehr weg Alter. So, jetzt müssen wir die Welle auch noch erledigen. Kommt schon wieder der nächste. So, ich weiß nicht ob das hier so eine gute Position jetzt gerade ist. hat. wohl Ne. Obwohl. Nee. <lacht> Obwohl. Mm -mm. Ja, ich dir wieder treffen? Ja. Ja, mal, warum guckt ihr alle nicht genau ran? So, ich glaube nicht, dass das hat so eine gute Idee ist, was ich gerade mache. Weil er ja... Ich da schon wieder ein bisschen ja, ein bisschen zu voreilig gerade das ein du hast ein tom er wird sogar überleben okay das ist jetzt beide treppen alles klar Gosh. Sehr cool kann ich glaube ich nicht einbewegen ne? <lacht> und wer gesagt Nein, alles cool, alles cool nein, nein. gott Obwohl, warte mal äh, 50 nein okay sie überlebt auch kein ding sie allerdings nicht Hier noch hin, Effekt. weil ich nur Leute, die alle über 40 HP haben, und das eigentlich alles okay. Und über 20 Geschicklichkeit, aber okay, okay, okay, okay. also okay, alles okay. Alles okay, alles okay. okay ich glaube nicht eine Sekunde, dann wähle die ganze Zeit da warte, bis wir zu ihr hinkommen. Obwohl die Startposition ganz schön unfair ist, ne? Eigentlich müsste ich nur warten, bis ich irgendwie in Reichweite da komme. Dann zieht er mich mit Falle irgendwie da rein, aber mittlerweile sind alle Gegner immer alle Bosse auf mich zugerannt. Dann glaube ich, nicht, dass es das mal anders ist. Aber mal schauen, ne? so, wer ist denn hier noch so noch unterlevelt. Ich weiß nicht wie es diamant immer schafft irgendwie noch so halbwegs unter level zu sein <lacht> der typ ist so stark und sagen wir stärksten charaktere finde ich aber der hängt immer irgendwie hinterher so mit dem level ich weiß nicht wie der macht es hat voll einfach mit denen hier kill zu bekommen so ich den gesehen diamant ist schon beeindruckt Ich glaube, der Grund, warum der so stark ist, liegt eigentlich nur wegen dem Silberschwert, ne? Das Silberschwert. Und den so stark machen. So, ein Moment mal. Hat Kalakbolk, ne? Wer hat noch nochmal jetzt? Wer hat Volk? Du... wäre ja, bestimmt was für Lapis, ne? Aber wie viel wiegt das? Sehe ich nicht, ne? Er wird nicht runter. Drückt davon, das heißt, es wiegt mindestens 16. Aber ja, wozu sollte ich mit ihr irgendwas anderes ausrüsten, ne? Gewicht 12, uh. Gewicht 12, Kraft 15. Ist gar nicht so stark. Ihnen Silberschwert das ist, ein -off. Das ist, mein, mein das ist ein rip Was man mit meinem Liberation. Da ist um 32 zwei Punkte schwächer, wiegt aber nur vier Gewicht. Okay, da muss ich noch mal, muss ich mal irgendwie gucken, wen ich das gebe irgendwann. Aber bis jetzt sieht das nicht so gut aus irgendjemanden und ich tue mal die Heilanimation skippen. Und dann muss ich immer noch herausfinden, wie ich diese eine Situation erledigt kriegt ne? obwohl da ist ein riesiges feld wo irgendwie war nicht wo weil irgendwie ausweichbonus und zu so bekommt ne? man könnte eigentlich meinen das wäre eine gute idee die da zu lassen aber die wird wahrscheinlich gleich irgendwann kommen und auf mich ne bleiben da ehrlich ah, voll nervig also spätestens wenn ich irgendwie einen von denen hier abballern ne, kommt da bestimmt hier die ganze auf mehr auf mich zugedüst ne? ja, deswegen muss ich mal hier ausprobieren ne? äh, du gibst nicht Stärke, ne aber du hast noch nicht mal genug Ah, so viel dazu ich meine das Spiel ist ja als ja ganz offensichtlich das Spiel legt ja ganz offensichtlich darauf an dass ich irgendwie da reingehe ne damit die mich mit Falle reinzieht und dann meine nämlich mich fertig ne also ja irgendwie ganz offensichtlich hat genau das irgendwie ja, das Spiel abzielt ne das heißt sobald ich immer hier rein platzen platziere ne, kommt er falle und dann sind hier 560 gegner die mich alle kaputt hauen ne. so und ich muss ihn erledigen vor ich gegen bevor ich Bell erledige merke ich gerade weil super gutes messer ja ne. messer das ist ein messer ne. kein erst vollgang verwendet Das hat ein Schwert, ne? Das ist ein Dolch, ne? Dinger 28 Stärke. Ich meine, es ist natürlich auch mh, Treffer 96. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von was Treffer ja abhängt, ne? Hängt das hier von Ausweichen ab? Ich bin mir ziemlich sicher. Treffer hat auch irgendwie was mit Resistenz zu tun, ne? Also können wir halt natürlich auch versuchen, ne? Ich kann einfach versuchen, dass du hier weiß nicht. Ich kann einfach darauf anlegen, dass du irgendwie ja weil nicht. Ich kann dir deinen Falle hier irgendwie ausbrennen lassen. wäre natürlich auch eine Strategie, ne? Aber sobald ich hier reinkomme, kommen wahrscheinlich alle und greifen mich an, ne? Ich muss mal gucken, wie viel Schaden Dings macht hier. Na, ich tue mal alle Leute hier, die den Support mit ihr haben, einpacken. Und sie noch mehr ausweichen bekommen. Na, ich nehme an, da kommen jetzt nicht mehr irgendwelche, ne? Wo ist hier? Ich muss mal ganz kurz gucken ich natürlich kaputt kriegt ne? dann muss ich mir um das hier gar keine sorgen machen mache ich aber nicht so dann zu meinem nächsten trick und zwar ich brauche was sehen wo warst du muss ja mehr Resistenz, ne? Ja. Mag ich den Sonnenbogen nicht ausprobieren? 24. Ich könnte den vielleicht erledigen. So. Dann nehmen wir kurz den Stahlbogen, ne? Du kannst ihn ja ausrüsten, wenn Dings hier ist, ne? Wenn du mit den verbunden bist, oder? Das gucken wir mal okay nein aber du kannst nicht da dahin wechseln okay so viel dazu so dieser plus drei Schaden mit glaube ich nicht genug sein ne? Hast du irgendwas mit dem du besser ausweist Ich überlege gerade, krieg ich noch irgendwo stärker. Ja? <lacht> Gute Frage, ne? Aber ich glaube nicht, ne? Mhm. Ist nur mit Vanguard und so fort? darüber einen Unterschied machen 15 Schaden macht sie so. Ich glaube nicht, dass ich, ich glaube nicht, dass ich acht Schaden noch irgendwo raus bekomme. Ja, macht sie auch noch 15? So, dann glaube ich, meine einzige Strategie ist im Moment sie hierhin zu platzieren ne? und versuchen. Sie muss versuchen einfach auszuweichen. Ne? Aber wenn er dann näher kommt, ne, dann muss ich ja trotzdem daran gehen. Hey, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich einfach Protection einsetzen. Klappt das? sei mal. da oh, du. War wieder so hat von klar, ne? Ah, <lacht> oh, ist halt hm, hm. ja, Ich habe vergaart so und mal deinen wieder. Da ich gerade, wie ich das sonst machen soll. Ich habe noch eine Idee. Dann muss ich aber einmal Rettung einsetzen. auch nicht wenn ich näher komme. Ah, jetzt kommst du. Oh, da hat nichts gemacht. Er hat nicht meine Ausweichfähigkeit beeinflusst irgendwie. Oh, das ist nicht gut. Ähm, hallo. Hallo. Okay. Das, das Gefühl, die werden sich im nächsten Zug bewegen. Irgendwas sagt mir das, ne? Weiß nicht was, ne? Lass mich mal gucken. So, ne. Okay, aber... Ich würde den trotzdem gerne erledigen. Ich muss dann aber... Das es jetzt einfach nicht. Kriegst du ja natürlich wieder nicht erledigt. Ja. aber macht nichts. Ah, ja. So, der ich gibt. Warum bist du so gut im Ausweichen? nach wegen, war ist klar, der gute im Ausweichen ist der. In so einem Ausweichfeld ist klar. Der okay, neue Strategie. Wir kommen uns erstmal um die Leute hier. Ist ja schon wieder vor und ehrlich. Ähm, du, so, ähm, oh Gott, hoffentlich habe ich mir jetzt nicht. Okay, also wenn du er sich jetzt bewegt ist er eigentlich okay ne? so da ist einer mit dem silberbogen denke ich auch down ne? diese kritschance gefällt mir nicht Okay, ähm. <lacht> Okay, solange alle außer Reichweite von dem gehen, ne? Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber... Ja, wird das schon klappen, ne? Ja, komm mal. So, dich kriege ich, wo es lapis. Nicht da, habe ich schon bewegt, verdammt. okay also alles okay kein ding dann weiß ich aber nicht worauf irgendwie wovon abwehr ausweichen ja abhängig ist ne sachen magie staatsstäben und so da kommt eine menge gegner gerade ne? Okay. Gott, der hätte mich mit Grit erleben können. Okay. es gut, jetzt ist noch ein bisschen Erfahrungspunkte für mich, ne? Oh, perfekt. Ich ganz machen. Ja, cool. Oh, sehr cool. was geht na sieben prozent aber chance so. da kommen noch mehr leute da sind auch noch welche ach ja da oben sind ja auch noch welche ähm, das ist so viel das ist so viel <lacht> Ah, oh. oh. <lacht> <lacht> ähm... Das könnte cool, jetzt skippen. Oh. ich gleich Gegnerkonstellation wieder, ne? Wie hier loskommt. Oh Gott, ich muss jetzt hier rushen, ne? Oh Gott, aha. Oh. Oh, ich hasse das. Oh Gott. <lacht> Wie soll ich denn dat alles erledigen? Geht nicht. Ich wusste er ja, kommt noch irgendein Mist. Ich wusste das. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Hm. nicht dass ich das schaffe ich glaube nicht dass ich das schaffe zu überleben das ist ein bisschen zu viel das guten ähm, hast du mehr verteidigung Nö. Ich muss einfach mal testen. Ne? im nächsten Zug noch mehr verstärkungstruppen kommen, ne, dann ist das unmöglich. So. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber wenn ihr ja noch mehr Leute kommen jetzt ne, im nächsten Zug, dann ist das unmöglich. Dann muss ich da durchwaschen. Ne? Bevor ich mir jetzt hier meine Zeit verschwende und versuche die zu erledigen. Ich meine, ganzen Zug ist wenn es geht. Okay, Boah. alter, nee. okay, nee, das ist unmöglich, möglich. Nee, das geht nicht. Weil viele Gegner da kommen, nee, nee. nee das geht nicht. Das ist das ist unmöglich ich muss da oben reingehen und das stürmen wie blöde Weil das sind, das sind zu viele gegner die schaffe ich nie im leben genau das habe ich befürchtet ne? bevor ich mich jetzt hier jetzt und versuche die alle zu erledigen ne? da gehe ich lieber und versuche da auf die weise hier. So, wie mache ich das nur sie wird hochgehalten das heißt sie anzugreifen wird nichts bringen ich wusste aber ich wusste einfach zu einfach ey. ja also ich muss ja mehr oder weniger reingehen und die mit einem Schlag hier alle wegputzen nur wie mache ich das ne? Ähm... Okay, 1, 2, 3, 4. Mine. Du brauchst, glaube ich, den hier, ne? Nein, das hat er den kann mhm. ich nicht von ihr zu erreichen das reicht noch nicht mal. wie weit kann er sich bewegen aber ich treffe ihn nicht weil er in diesem blöden ding drin ist das ist auch ein stahlbogen ne? hat überhaupt geklappt gerade mit Protection, ne, ne? Ich habe gerade ausprobiert, hat ganz geklappt, ne? So. das heißt ich muss hier irgendwie aber bin ich außerhalb dessen seiner Reichweite wenn ich das mache und ich dahin gehe dann trifft er mich gar nicht ne aber nur den ja oder 50 Angriffskraft Treffer 145 wenn ich hier hingehen ne? eigentlich muss ich ja nur noch den dieb erledigen und dann wählen ne? ich kann nicht weil als erst erledigen weil sonst kriege ich den krieg ich diesen dieses messerchen nicht so ich brauche mal so okay ähm, ich brauche einmal wenn es geht einen Rettungsstab. Hm. Ja. Ach ja, Dings. Ah. damit sie wieder ja schützen. Also ja, ich muss da reinstürmen. Ich kann nicht gegen die alle auf einmal kämpfen. Okay. Dann gucken wir mal. Und zwar, was mache ich hier am besten? Du hast ausweichen von 70. Ich werde ich definitiv erledigen ich will vielleicht auf nummer sicher gehen das, was ich ja machen muss ist ich platziere dich hier rein ne? fram kommt daneben mit protection weil sie noch mal für den effekt ausweichen im kampf das ist los weil sie schützen kann ich bin natürlich auch dings hier anpacken wo ist sie? lapis dann sie bestimmt garantiert Kritten. Sie dahin. Kommt Fram und sechs Protection ein. Wer du kommst dich auf mich los. da müssen wir irgendwie so schnell wie möglich da reingehen. Anders geht hat er nicht, weil zu viele Gegner. Einfach zu viele Gegner unmenschlich der unmenschliche menschliche Anzahl von Gegnern oh Gott da habe ich nicht gesehen okay okay da kommt auch noch nicht auf mich los ey. das gibt es jetzt nicht mal mein Gott ey das ist aber ich kann ihn erledigen Okay, 14 ja bitte ja das kann nämlich um ihn kommen aber die, die, die bewegen sich alle nicht raus ey. das gibt es nicht mies wie soll ich mich noch vorbereiten man okay mal ein gegner erledigt hier ja. ich denke, den mal wollten aber okay ich wollte trotzdem immer noch hier oh mein Gott, wie mache ich denn das jetzt hier also mit dir kommst du auf mich los ich weiß nicht ob er nicht auf mich loskommt ey. also wenn ich das mache wenn ich in zwei reichweiten hier gehe dann geht da bestimmt auch nicht los. ne pass auf immer kack frech die leute hier Alter, ich habe <lacht> hab die in Reichweite von zwei Leuten hier pack, gepackt, ne? Und die kommen immer nicht uns los, ey. da gibt nicht.